Ja, mein Wunschzettel ähm, ist äh, im Grunde genommen berufsspezifisch bedingt. Äh, ich würde gerne ähm, ein Wissensmanagement für Schulleitungen aufbauen, äh, wo man zu einem Suchbegriff wirklich auch fündig wird, denn es äh, sind im Alltag sehr, sehr viele Rechtsvorschriften, sehr viele Regelungen, die wir beachten müssen und wie äh, wir das in dem, Intranet gefunden haben, äh, vergeht, äh, vergehen viele äh, wertvolle Minuten oder Stunden. Äh, das wäre also etwas, äh, was ich mir wünschen würde und genauso äh, im Grunde genommen ein, ähm, eine Plattform für Schulleitungen, im Sinne eines äh, äh, Portals, äh, wo, sage ich mal, für diese Schulleitung äh, spezifische Fragen ähm, Platz haben und wo Menschen, die ähnlich äh, ticken, ähnliche Neugier zeigen, äh, gemeinsam sich austauschen können. Vielleicht gibt es das ja sogar.